Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute erzähle ich euch, wie man Zahnseide richtig benutzt. Sowohl die lose Zahnseide als auch diese Zahnseide-Sticks. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran! Es ist ja schon wieder eine Weile her, dass ich mein letztes Video gepostet habe. Ich freue mich riesig, wieder eins für euch zu machen. Und ja, heute mal im Sitzen, weil ich euch gleich dann das besser zeigen kann. Ich habe wieder mal Oskar zu Hilfe genommen. Der trägt immer noch eine Pudelmütze, weil ihm immer noch kalt ist, auch wenn es schon ein bisschen wärmer geworden ist draußen. Und Oskar hilft mir gleich, euch zu zeigen, wie man richtig Zahnseide benutzt. Und darum sitze ich heute auch, weil ich nicht gleichzeitig Oskar festhalten kann und noch Zahnseide benutzen kann an ihm. Das wird ein bisschen schwierig, darum habe ich mir das anders überlegt. Und ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das vorstelle, dass ihr das gut sehen könnt gleich. Gut, dann fange ich einfach mal mit der losen Zahnseide an, euch zu erklären, wie man die richtig benutzt. Und zwar nehmt ihr euch logischerweise erstmal ein Stück Zahnseide. Wie lang das Stück ist, ist eigentlich egal. Ich nehme immer ein bisschen mehr. Ich bin da etwas verschwenderisch. Müsst ihr nicht sein. Ihr könnt auch ein kürzeres Stück nehmen. Und dann wickelt ihr euch diese Zahnseide um die Finger meine, normalerweise so, wenn man sich Beschreibungen dazu durchliest, heißt es sollt also ihr solltet um den Mittelfinger wickeln. Ich mache es auf jeden Fall immer um Zeige und Mittelfinger. Wickelt ihr ein paar Mal rum. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass eure Finger am Ende möglichst dicht zusammenkommen. Also je enger ihr die Zahnseide fasst zwischen euren Fingern, umso besser könnt ihr sie kontrollieren, umso besser könnt ihr sie führen. Und sie richtig auf Spannung halten. Wenn, wenn ihr den Abstand so groß wählt, dann, dann habt ihr da viel zu viel Spiel drin. Und könnt ihr nicht so sicher durch eure Zähne führen. Wenn ihr jetzt weiter nach hinten geht, dann müsst ihr tatsächlich die, die Finger ein bisschen weiter auseinandernehmen. Sonst kommt ihr da hinten ja gar nicht an. Aber trotzdem gilt immer so eng wie möglich greifen. Und bei den Schneidezähnen mache ich es wirklich immer extrem eng. Also ihr habt Zahnseide um die Finger gewickelt und relativ eng gefasst. Dann geht ihr zum Zahnzwischenraum und säbelt jetzt wie mit einer Säge vor und zurück, vor und zurück wie mit einer Säge, bis ihr über den Kontaktpunkt hinaus seid, also über die Stelle hinaus, wo sich die beiden Zähne berühren. Und sobald ihr dort angelangt seid, legt ihr die Zahnseide aus und innen um die eine Wand, um den einen Zahn rum. Und nun führt ihr die Zahnseide minimal unter das Zahnfleisch, soweit ihr kommt und soweit es nicht wehtut, und dann wieder runter. Dann legt ihr die Zahnseide um die andere Wand, also um den anderen Zahn. Und hier macht ihr genau das gleiche. Einmal hoch und wieder runter. Und dann säbelt ihr wieder über den Kontaktpunkt nach draußen. Und dann nehmt ihr den nächsten Zahnzwischenraum und macht dort genau das gleiche. Einmal säbeln, bis ihr über den Kontaktpunkt seid. Und dann um die eine Wand legen, hoch, runter. Um die andere Wand legen, hoch, runter und wieder raus. Dann nehmt ihr euch den nächsten Zahnzwischenraum vor. und Immer so weiter. Irgendwann müsst ihr dann mal umgreifen und wirklich mit euren beiden Händen in den Mund... Zumindest mit den Fingern in den Mund, um hinten ranzukommen und macht dort genau das Gleiche. Und es ist vollkommen ausreichend, wirklich, so wie ich es euch gerade erklärt habe, rein in den Zahnzwischenraum, um die eine Wand hoch runter, um die andere Wand hoch runter und wieder raus. Ihr müsst gar nicht viel hoch und runter und hin und her und rumfädeln im Zahnzwischenraum. So wie ich es euch gerade erklärt habe, ist es vollkommen ausreichend. Und so arbeitet ihr euch vor, von Zwischenraum zu Zahnzwischenraum. Wenn ihr Belege auf der Zahnseide habt, dann könnt ihr sie ein bisschen mit dem Finger wegwischen, vor allem, wenn es richtig ja, Essensreste sind. Wenn es nur ein bisschen dünner, weißer Belag ist, ist es theoretisch nicht schlimm. Den müsst ihr nicht wegwischen. Ihr könnt gleich zum nächsten Zahnzwischenraum übergehen. Das macht gar nichts, wenn auf der Zahnseide ein bisschen was drauf ist. Nur wenn es richtig Essensreste sind, würde ich sie immer wegwischen oder umwickeln und eine neue Stelle der Zahnseide benutzen. Das ist auch ein bisschen Übungssache, dass ihr vorne möglichst eng greift. Nach hinten hin müsst ihr dann einmal umgreifen mit den Fingern in den Mund und dort müsst ihr automatisch ein bisschen weiter greifen, weil ihr sonst gar nicht da hinten ankommt. Ja, das war's schon. So viel also zum Thema, wie man lose Zahnseide richtig benutzt. Ich denke, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Klar, man braucht ein bisschen Übung darin. Vielleicht klappt es nicht von Anfang an. Was, glaube ich, viele auch als Problem haben, ist, dass ihr euch die Finger einschnürt. Also man braucht ja schon irgendwann ein bisschen Kraft, um das in den Zahn Zwischenraum zu fädeln. Und vor allem, je weiter hinten man ist. Und dann, wenn ihr es länger benutzt, den ganzen Quadranten durch, irgendwann hat sich das ziemlich festgeschnürt. Eure Finger werden schon rot und blau und sind kurz vorm Absterben. So weit soll es natürlich nicht kommen. Also meine Empfehlung ist, nach jedem Quadranten, also rechts oben, links oben, links unten, rechts unten, das sind die vier Quadranten, ähm, nach jedem Quadranten einmal ein bisschen lockern und nochmal neu umwickeln und neu greifen. Und dadurch habt ihr wieder die Spannung ein bisschen rausgenommen. Und wenn ihr das nach jedem Quadranten macht, einmal ein bisschen wieder lockern und neu, neu umwickeln, dann denke ich, habt ihr da auch keine Probleme mit. Dann kommen wir jetzt zu den Zahnseide-Sticks. Wie benutzt man richtig diese Zahnseide-Sticks? Mit dem Zahnseide-Stick funktioniert es ähnlich wie mit loser Zahnseide, nur dass ihr ihn eben natürlich anders greift. Und was ich euch immer empfehlen würde, ist, dass ihr euch mit mindestens einem Finger an der Zahnreihe abstützt hier abstürzt, damit ihr nicht mit einem Karacho in den Zahnzwischenraum reinrast, sondern immer noch ein bisschen Führung habt und Abstützung habt. Das ist wirklich empfehlenswert, immer sich an, mit einem Finger an der Zahnreihe ein bisschen abzustützen. Den Zahn ist dick, Stick, greift ihr zwischen Daumen und Zeigefinger und auch dann fädelt ihr wieder vor und zurück, vor und zurück, bis ihr über den Kontaktpunkt hinaus seid. Drückt den Stick an die eine Wand, hoch, runter, drückt den Stick an die andere Wand, hoch, runter und fädelt wieder raus. Und dann zum nächsten Zahnzwischenraum. Hinten müsst ihr auch wieder mit den Fingern in den Mund, aber immer ganz wichtig, dass ihr euch irgendwann einer Zahnreihe ein bisschen abstützt, einfach damit ihr mehr und eine bessere Führung habt. Und dort genau das Gleiche. Über den Kontaktpunkt fädeln, bis ihr im Zahnzwischenraum seid, an die eine Wand drücken, hoch, runter, an die andere Wand drücken, hoch, runter und wieder raus. Das ist schon die ganze Kunst dabei. Bedarf ein bisschen Übung, aber Übung macht den Meister und ich bin mir sicher, dass ihr das mit der Zeit hinbekommen werdet. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch helfen konnte. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, irgendeiner Art, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Und ich freue mich immer riesig von euch zu hören, euer Feedback zu bekommen, ich freue mich auch riesig, wenn ihr mir einen Daumen hoch gibt für das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ich freue mich vor allem auch über jeden einzelnen Abonnenten, der dazu kommt. Ich finde es richtig, richtig cool zu sehen. Ja, wie immer mehr sich für das Thema Zahnmedizin interessieren, Zahnpflege, alles was ich bisher so erwähnt habe, ist ja hauptsächlich um 10 Uhr so also ein paar Urlaubsvideos waren noch dabei oder Kochvideos, ein paar auf Englisch. Aber im Großen und Ganzen geht es ja schon um das Thema Zahnmedizin hauptsächlich. Und das freut mich riesig, dass ich da auf Interessenten stoße. Und ich freue mich mega doll, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder wenn ihr mir schreibt und ja, ihr euch für meine Videos interessiert. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.